Hallo meine Lieben, salut salut, j'espère que vous allez bien, ähm, ich hoffe es geht euch gut, heute möchte ich euch eine Liste mit den Häuschenwerben geben, also ich habe einen kleinen Rap für euch vorbereitet. Ja. Im Passé Composé oder im plus que parfait muss man entweder das Hilfsverb avoir oder das Hilfsverb être benutzen. Ja? Also, dann fragt man sich immer, welche Verben sollte man jetzt mit être konjugieren und welche mit Avoir. Deswegen habe ich diese Liste für euch äh, vorbereitet. Wenn ihr die Liste auswendig gelernt habt, dann wisst ihr. Nur diese Verben werden mit ÊTRE gebildet und alle anderen Verben werden dann mit AVOIR gebildet. Ja? Es ist ganz einfach. Also, dann fangen wir an. On commence. Aller, arriver, demeurer, descendu, devenu, entrer, monter, mort ne. Parti, passer, rentrer, rester, retourner, revenu, sorti, tomber est venu encore une fois <rire> aller arriver demeurer descendu devenu entrer monter mort et né parti passé rentrer rester retourner revenu sorti tomber et venu also, die Verben sind im Participe passé, ja. Also, eigentlich braucht man ja das Participe passé, um das passé composé zu bilden. Zum Beispiel, man sagt ja im passé composé, elle est descendue du train. Dieses Descendu kommt aus Descendre, ja? Damit ihr jetzt nicht nochmal das Partizip passé lernen müsst, deswegen habe ich die Liste mit den fertigen Partizip passé gemacht. Ihr müsst das nur lernen oder singen, besser gesagt, ja? Dann wird es leichter. Dann wisst ihr, wenn ihr... Diese, oder wenn ihr ein Verb von dieser Liste habt, dann wisst ihr sofort, ah, das Verb muss mit être konjugiert werden. Und wenn wir mit être konjugieren, dann nicht vergessen, wir gleichen immer das Partizip passé an nach dem Subjekt. Beispiel. Ja? Elle est descendue du train. Das Subjekt ist elle, also weiblich. Es ist elle, das heißt, es ist weiblich eine Zahl. Descendu muss dann mit einem E am Ende angeglichen werden, weil es ist weiblich Einzahl. Ja? Das ist dieses sogenannte Weiblichkeits-E. Wenn wir aber sagen, elles sont descendues du train, das ist dann weiblich Mehrzahl und am Ende kommt dann ES. Wenn wir sagen, Il est descendu du train, es ist männlich, es ist Einzahl, also wir gleichen nicht an, ja? Nur in diesem Falle gleichen wir nicht an. Wenn es männlich Einzahl ist, gleichen wir das Partizip passé mit être nicht an, ja? Und wenn wir sagen, ils sont descendus du train, entweder il bezogen auf Männer oder il. Gemischte Gruppe. Gemischte Gruppe bedeutet, es ist mindestens ein Mann in der Gruppe. Ja? Wir können eine Gruppe von 100 Personen haben, 99 sind Frauen. Eine Person ist männlich, dann ist es männlich. So ist es eben im Französischen. Ja? Also gemischte Gruppe, wir nehmen immer die männliche Form. Wenn wir jetzt sagen zum Beispiel, ils sont descendus du train, ja? am Ende von descendu kommt dann ein S. Ja? Für die männliche Mehrzahl nur ein S. Okay? Gut. Das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es so ist, dann Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Dann sage ich bis bald. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bisous, bisous. Allez, arrivez, demeurer, descendu, devenu, entrez, montez, Parti, passé, rentré, resté, retourné, revenu, sorti, tombé et venu.